Wir sollten vielleicht noch einmal unseren Angriffsplan auf Maracor durchgehen. Was meinst du? Sind sie offenbar relativ unsterblich oder nicht? Dieser uh, Prinzipal ist erledigt. Uh. <lacht> Wer ist der Nächste? Du tratsch doch nur. Was ist hier, was ist hier los, Falk? Gut, dass du da bist. Ich warte nur noch auf den Befehl, um loszuschlagen. Oh, aber gerne. Mitkommen, Bulli. Na geht doch. Na geht doch. Ich habe euch schon ein bisschen Arbeit abgenommen. Ah, bei den nächsten Gegnern probieren wir dann den Einschlag. Ich hole mir den, hier macht den Rest. Das war kein guter Anfang. Kannst du mal? Komm schon. Warum ziehst du jetzt so rum? Kennst du zu wenig Ausdauer für Magic. Verdammt. Ich schätze es lag an der Ausdauer. dann zu Tode ja, der Filter mal entspannt Und weiter mit Eis jetzt uh, uh, uh, uh. launch ich einfach weiter drauf ich habe eine Granate geworfen Uh, hat er. Und ich habe fast eisschaden Schaden unnutz gemacht. Ne, du wirst noch eine Granate, Bully. Wir rennen dann mit dem Schwert. Ich bin der schon in der Ecke. Und schon Bully. Die auch ein relativ unsterblich oder nicht, dieser uh -huh. Prinzipal ist erledigt. Uh -huh. Wer ist der Nächste? Oh, oh. oh wie geil. and a half hours later. Nein, keine Granate werfen, böser Kurator. Auf den Boden mit dir. Hau halt drauf. Guter Junge. Teufel war das gerade. Wer hat er noch Granaten geworfen nach seinem Tod?